Ja, warte mal, okay, da probieren wir es jetzt, okay? Bist du bereit? <lacht> okay, bereit? Geht schon. <lacht> Jeder kennt sicher diese Situation. Man ist kurz vor dem Grün und muss so einen kurzen, hohen Schlag über einen Bunker zum Beispiel auf eine kurz gesteckte Fahne spielen. Dazu benötigt man einen Lobshot der jedoch sehr leicht zum Flopshot werden kann, wenn man nicht versteht, wie man den richtig spielt. In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie man den Lobshot richtig ausführt und in der Bonussektion habe ich auch noch eine super einfache Alternativtechnik für dich, die jeder Golfer zu jedem Zeitpunkt auf der Runde ohne Probleme spielen kann. Also bleib dran, wir starten jetzt! Für mein nächstes YouTube-Projekt suche ich Golfbegeisterte, die mit mir gemeinsam an ihrem Golfschwung arbeiten wollen. Du findest unten in der Beschreibung mehr Informationen dazu und erfährst auch, wie du dich dafür bewerben kannst. Der Lobshot ist sicher einer der schwersten Schläge im Golf, da er nämlich technisch doch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Heute zeige ich dir in diesem Video erstens mal, wie die Technik geht, also das Setup, wie man sich hinstellt, wie man ausholt, wie man durchschwingt, all diese Sachen. Wir reden dann auch darüber über die Strategie, das heißt, wie wir den Schlag anwenden am Platz, wann wir ihn spielen und wann wir ihn besser nicht spielen sollen und was er uns auch sonst zu bringt. Ich habe als einen Gast einen Profispieler, den ich trainiere, dabei und der wird uns die ganze Sache auch herrlich demonstrieren und uns auch etwas dabei unterstützen. Es freut mich sehr, dass ich heute einen meiner fleißigsten Schüler bei mir im Video dabei haben darf. Hallo Tobias Möser. Hallo. Tobi ist ja ein... Profigolfer, ein Jungprofi, ist gerade vom Amateur zum Profi gewechselt und spielt heuer 2021 dann auf der ProGolf Tour, hat sich da eine Spielberechtigung geholt im letzten Herbst. Ja, und ich habe Tobi gebeten, dass er heute hier mitmacht, nämlich deswegen, weil Tobi ein absoluter Meister der Lobshots ist. Wir haben im Training ja ab und zu ja schon mit Fünfe eisen gelobt und da hast du ja quasi also haushohe Lops geschlagen mit dem Fünfeisen. Also ganz tolle Sachen. Ich auch, du bist der Perfekte heute für dieses Video, dass ich dich quasi äh, demonstrieren kann, wie man das richtig macht. Alles klar. Wenn wir von einem Lobshot sprechen, ja, da sprechen wir von drei absolut wichtigen Sachen. Als erstes braucht man die Geschwindigkeit. Einer der Fehler, die viele Golfer machen, ist, wenn sie den Ball hochschlagen wollen, dass sie sich nicht trauen und viel zu langsam schwingen. Und der Tobi macht zum Beispiel so beim probeschwingen da kannst Sie jetzt schauen, wie er wirklich bei so einer, das ist auch 15 Meter Schlag, oder Tobi? Ja. 15 Meter, wir, 15 Meter Schlag, wie weit holt Tobi aus bei einem 15 Meter Lobshot? Also es ist ein ganz schön ein ganz schön voller Schwung, also sicher eine Dreiviertelbewegung, vielleicht mache ich es noch einmal vielleicht. Ja, und viele Käufer haben das Problem, sie trauen sich dann oft nicht, weil sie haben Angst, den Ball zu toppen und machen eher eine kürzere Bewegung. Ich die ungefähr dann aus, kannst du das mal kurz aufzeigen? Ja, also das, die unterbrechenden Schwung quasi oder holen noch weniger aus, wie er es jetzt gerade vorgezeigt hat. Also wichtig ist, man muss sich auch trauen, diesen Schlag zu machen. Das heißt, man muss sich auch trauen, Geschwindigkeit zu erzeugen. Als nächstes ist es wichtig, dass man genügend Loft hat. Loft ist der... Winkel des Schlägers hier. Ich habe hier so ein Alignment Tool, da kann man das hier draufstecken, da kannst du das sehen, das ist der Loft des Schlägers. Und der Punkt ist der, die Golfer versuchen ja häufig den Ball in die Luft zu bringen, weil sie versuchen, äh, den Ball hochzuhelfen. Ja? Vielleicht kannst du das auch mal ganz kurz demonstrieren, wenn, man, wenn Golfer versuchen, den Ball hochzuhelfen, wie das ausschaut, da bleiben sie im rechten Fuß kleben und versuchen, ihn so hochzuhelfen. Und das Problem daran ist, dass man dann beginnt, den Ball zu toppen, vor den Boden reinzuschlagen und solche Sachen. Das braucht es gar nicht, es reicht vollkommen aus, dass man den Loft zum Ball bringt und dieser Loft selber bringt den Ball rauf, aber man muss nicht versuchen, ihn noch zusätzlich rauszuschaufeln. Ja, und die dritte wichtige Sache ist es, wo man den Boden trifft. Ja, viele Golfer haben dann das Problem, dass sie entweder gar nicht den Boden treffen, da wieder getoppt oder sie schauen zu früh rein. Ich zeige das vielleicht ganz kurz vor, dass man eben zu früh im Boden trifft, also hier wirklich, ja, oder auch zu spät, dass man den Boden trifft. Das ist auch immer sehr, sehr grenzwertig. Man möchte wirklich dort, wo der Ball liegt, dort möchte man schauen, dass man den Boden, Boden unter dem Ball trifft. Ja. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass du mal kurz einmal vorzeigst den Schlag, Tobi, da wie das dann ausschaut. Ich gehe ein bisschen zur Seite hier. Er wird jetzt mit genug Geschwindigkeit schwingen und versuchen, den Boden auf der richtigen Stelle zu treffen. So, wunderschön. Gehen wir das Ganze jetzt Stück für Stück durch. Kommen wir mal zum Setup. Im Setup ist mir Wichtig, ja? dass der Stand nicht zu eng ist. Also du wirst ein bisschen breiteren Stand haben als im beim kurzen Spiel. Ja? Siehst Der Tobi hat doch einen etwas breiteren Stand. Das macht er deswegen, damit er einfach ein bisschen mehr Stabilität hat. Oder? Ja. ja. So, jetzt ganz wichtig, gell, Tobi. Die, das Gewicht ist bei dir wo? Links. Etwas, links, etwas links, ganz genau. Was machen die meisten Golfer? Die sind rechts. Warum machen sie das? Weil sie eben Angst haben, dass sie nicht... Unter dem Ball kommen, was sie ja gar nicht tun sollen, sondern sie sagen, ich mit dem Loft den Ball in die Luft schlagen und legen das Gewicht schon viel zu weit nach rechts, aber du bist links. Was du auch noch tust, Tobi, ganz gerne ist, du tust die Knie so ein bisschen Richtung Ziel ausdrehen. Da ja, könnt ihr ja sehen, wie die, die Knie in die Richtung schauen. Das macht auch deswegen, damit er einfach im Unterkörper stabiler ist. Weil beim Schwung selber willst du einen stabilen Unterkörper haben. Ja, das ist der Grund dafür. Die Ballposition ist auch sehr, sehr kritisch. Ja. Und zwar darf die auf keinen Fall zu weit rechts sein. Der Tobi hat den Ball ja schon etwas links der Mitte, kann man sagen, oder Tobi? Ja. ja. Da ungefähr. Ja. Und das hilft eben, dass man einen etwas flachen Eintreffinkel bekommt, was dann in weiterer Folge hilft, dass der Ball auch mehr in die Luft geht. Würde der Ball zu weit rechts liegen, vielleicht legst du ihn mal nach rechts, bitte mal, dann ist das Problem, dass man dann zu steil auf den Ball hinunterschlägt. Ja, und das wird den Ball eher flach starten lassen. Das heißt, der Ball wird eher ein bisschen weiter links liegen, auf alle Fälle. So, und jetzt kommen wir zum... Wichtigsten Teil, warum der Ball in die Luft, die Luft geht, und das ist nämlich der Loft. Ja. Wir wollen, dass der Loft im Moment des Treffmoments in die Luft zeigt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Hände zu weit links hat, ja, mach das mal bitte kurz, dann siehst du, dass der Loft weniger wird. Wenn die Hände mehr nach rechts gehen, ja, dann wird der Loft mehr. Das heißt, man kann schon allein durch die Handstellung den Loft quasi regulieren. Und ich würde sagen, für einen Standardlob wäre es sehr gut, dass die Hände mehr in der Mitte des Körpers sind und nicht zu weit links. Jetzt kann man natürlich noch was machen, um den Loft zu verstärken und das wäre die Schlagfläche etwas zu öffnen. Ja, der Dobi dreht die Schlagfläche ein bisschen aus. Wie viel sind das? Wie viel Grad? 20 Grad ungefähr, oder so ja. ungefähr? Ja. Also 20 Grad in die Richtung gedreht hier. Und das, du, du hast gesehen, der Loft ist jetzt mehr geworden. Dreht vielleicht wieder gerade, da sieht man, dass der Loft wieder weniger wird. Also so kann man sich spielen. Man kann die Schlagfläche aufmachen, muss sie nicht aufmachen. Aber ich würde sagen, als einen Standard-Lobshot ist sie eigentlich offen. Eine sehr interessante Sache ist auch die Ausrichtung. Viele Golfer haben gehört, dass man sich ja mit dem Körper offen, also links vom Ziel, ausrichten soll. Ja? Also, also, das ist etwas, was so die gängige Meinung ist. Allerdings, Tobi, du spielst anders, gell? den Ball anders. Den Lobshot, du hast keinen offenen Stand, sondern du spielst ihn square. Das heißt, der Stand ist gerade. So stößt sich hin. Genau. Und, und ich muss auch sagen, ich finde, das ist vollkommen ausreichend. Es gibt für mich nicht wirklich viele Gründe, warum man sich nach links ausrichten soll. Und ich bin ein Riesenfan eines queren Stans beim Lobshot. Kommen wir zum Schwung selber. Und hier ist es sehr, sehr kritisch, wie man den Schläger wegbewegt, gleich von Anfang an. Und zwar ist es ganz, ganz typisch, dass man hier bei so Lobshots, dass man mit den Handgelenken winkelt. Ja, aber es ist auf eine bestimmte Art und Weise richtig. Und zwar, Tobi zeigt das ganz kurz vor, wenn man, wenn du mit den Handgelenken winkelst, Tobi, dann versuchst du dabei auch die Schlagfläche gleichzeitig im Schwung ein wenig zu öffnen. Ja? Man sieht hier, wie die Spitze dann eigentlich dann hier genau in den Himmel rauf zeigt. Ja? Viele Golfer machen hier den Fehler, dass sie den Schläger geschlossen wegnehmen und dass die, ja, die Kante richtig Richtung Boden zeigt, die Spitze zeigt nach vorne. Und das Problem hier ist, dass man hier nicht genug Loft bekommt. Also eine ganz wichtige Sache, die ersten Zentimeter, dass man hier genug Drehung macht. Ein häufiges Missverständnis beim Aufschwung ist es, dass man glaubt, man muss den Schläger extrem weit nach außen wegschwingen, um ihn von außen nach innen anzuschneiden. Also das wollen wir nicht haben, wie es der Tobi gerade vorgezeigt hat, sondern bei, ja, bei Profigolfern sieht man eigentlich eher die Idee, dass man um den Körper herumschwingt. Also man sieht, der Tobi schwingt fast ja, so um sich herum hier, aber eben nicht von außen nach innen. Das hilft einfach, dass man einen besseren Kontakt erzeugen kann auf Dauer. Jetzt kommt eine sehr kritische Phase, nämlich der frühe Abschwung. Hier ist es wichtig, dass man nicht versucht, zu lang den Winkel zu halten, sondern Tobi versucht in der Sekunde, wo er im Abschwung ist, sofort zu entwinkeln. Ja, was das bewirkt, ist es, dass der Schläger wieder in eine ähnliche Position kommt wie im Setup. Man sieht auch hier nachher dann im Treffmoment, hier hat er immer noch den Loft. Würde er zum Beispiel aufschwingen und dann den Winkel halten. Vielleicht machst du das mal ganz kurz, langsam und versuchst das zu halten. Dann siehst du, dass der Loft weniger ist und der Ball würde zu flach wegstarten und wäre auch viel zu scharf. Also der würde nicht weich landen und weich fliegen. Also heißt, die Idee ist, wenn du hier oben bist, dass du wieder alles entwinkelst, sehr früh und schaust, dass du wieder in dieselbe Position kommst, wie du im Setup gehabt hast. Jetzt ist der Schlag aber noch nicht ganz vorbei. Jetzt gibt es noch den Durchschwung. Und zwar, wenn du ja leicht offen angekommen bist mit der Schlagfläche, ja, mit genug Luft, dann willst du auch versuchen, durch die Treffmomentphase den Schläger offen zu lassen und nicht zu schließen. Ja, ich sehe sehr, sehr häufig, dass Golfer, die Probleme haben im Lobshot, in der Phase den Schläger exzessiv schließen. Das ist heißt ziemlich übertrieben, aber im Prinzip ist es das, was passiert. Der Schläger wird so runtergedreht und, und das ist... Das, was du nicht machen willst. Du wirst in der Phase haben, dass der Schläger in dieser Position ist. Das heißt, dass die Kante also so ungefähr mit der Wirbelsäule sich matcht. Und das ist immer so ein gutes Zeichen, dass es hier stimmt. Wenn man zu stark zudreht, dann bekommt der Ball zu wenig Loft und der geht zu flach weg und auch schlechte Kontakte sind vorprogrammiert. Ich möchte jetzt über die Strategie sprechen. Und zwar ist es so, dieser Schlag, den wir jetzt hier gespielt haben, diesen Lobshot, Tobi, wie oft spielst du den tatsächlich in einer Turniersaison über das ganze Jahr gesehen? Wie oft kommt der ungefähr vor? Ja, also in einer Turniersaison maximal vier, fünf Mal. Vier, fünf Mal nur? Also ja. wa warum? Du kannst diesen Schlag wirklich hervorragend. Ich kann das bestätigen. Ja. Wieso bitte machst du diesen Schlag nur vier bis fünf Mal im Jahr? Ja, also der Lobshot ist natürlich ein extrem schwieriger Schlag, der, wo die Distanz sehr schwer zu kontrollieren ist. Und es kommt da sehr stark auf die Bodenbeschaffenheiten darauf an. Ob er überhaupt möglich ist, und es gibt auch meistens eine viel einfachere Methode, den Ball zum Loch zu bekommen. Und die, die nutzt sie ne, dann meistens. Ja. Also, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also, bloß weil man den Schlag kann, ist es ja nicht etwas, was man dauernd benutzt Aber jetzt ist die Frage, Tobi, warum trainiert man dann überhaupt so häufig? Also, ich kann bestätigen, dass die Profi-Golfer den schon sehr häufig trainieren. Warum ja. ist das so? Ja, also. Erstens einmal macht er natürlich sehr viel Spaß, wenn er im Training funktioniert und aufgeht. Und <lacht> darüber hinaus gibt er natürlich viel Selbstvertrauen und du entwickelst ein sehr gutes Gefühl für den Radius, für den Boden und ähm, für, die Technik, insgesamt, für die Technik insgesamt. Und er ist natürlich sehr ähnlich dem Bunkerschlag. Und Wichtiger Punkt, ja. Den braucht man ja häufiger. <lacht> genau, ja. ja. Also gehört eigentlich zur Entwicklung eines Spielers dazu, dass man den Schlag gut kann. Also ich muss sagen, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der im Lobshot sehr gut kann und ein schlechter Golfspieler ist. Also das, das, ja. das, das sieht man quasi nicht. Ja? Das stimmt, ja. Und es gibt natürlich Situationen, wo der Lobshot der einzige mögliche Schlag ist und dann muss er natürlich funktionieren. Genau so ist es. Ja. Wir kommen jetzt zur Bonussektion, wo ich dir eine super einfache alternative Technik zum Lobshot zeige, die jeder ohne Probleme lernen kann. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es likest, damit du mir hilfst, den Kanal wachsen zu lassen. Kommen wir zur Bonussektion. Ich habe hier für dich einen ganz, ganz einfachen Lobshot, den wirklich jeder lernen kann. Und zwar, ich nenne ihn den Putt-Lob. Der Tobi wird den gleich demonstrieren. Und zwar, was du machst, ist, du stellst dich in eine Putt-Position rein. Das heißt, ein bisschen breiterer Stand, der Ball ist wieder etwas links. Und die Idee ist jetzt, dass du einen Putt machst. Das heißt, du versuchst, ohne Handgelenke ja, so eine Pendelbewegung zu machen. Tobi zeigt das ganz kurz vor. Er versucht auch nicht wirklich den Unterkörper wirklich extrem mitzudrehen, einfach nur wie beim Patten ja, den Schläger zu schwingen. Wenn man den Schläger ja, in der Position hat, dass der Schaft nicht zu weit nach links geneigt ist im Setup, sondern neutral, wie wir es vorher besprochen haben, und den Boden auf der richtigen Stelle treffen, dann tut man sich normalerweise sehr, sehr leicht, dass man ja, einen wunderschönen Lobshot macht. Hat man Probleme bei dem Schlag, dass man den Boden manchmal vortrifft ja dann ist dann kann man folgendes machen da kann man im setup folgendes machen dass man den oberkörper ein wenig mehr nach links rotiert wenn man bereits dann da steht nimmst du euch das setup ein das bewirkt dann dass man dann doch etwas von außen nach innen schwingt und dass der eintriffwinkel dadurch etwas steiler wird und da solltest du dann bemerken dass der kontakt dann etwas weiter nach links wandert und du den ball dann wirklich schön triffst neben einem toll ausgeführten lobshot ist ein richtig langer drive etwas was einen Golfer so richtig zufrieden machen kann oder in diesem Video hier habe ich ein paar tolle Tipps für dich, wie du ein paar Meter vom Tier gewinnen kannst. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben. Tschüss!